Guten Tag, da es heute unter anderem um Meth geht, habe ich mir mal einen heißen Bart stehen lassen. Ich habe gerade eine Schlagzeile gelesen, zu der ich unbedingt ein Video machen muss. Der Politiker Günther Beckstein wurde mit Crystal Meth erwischt. Ohnein stopp, ich habe mich vertan. Günther Beckstein war der CSU-Politiker, der vor ein paar Jahren gesagt hat, dass man nach zwei massen noch ohne Probleme Auto fahren kann. Volker Beck, ein grüner Politiker... War derjenige, der angeblich mit Crystal Meth erwischt wurde? Okay, was ist schlimmer? Beziehungsweise was bietet mehr Gefahren? Ein Politiker, der nach zwei Maßen noch Auto fährt oder ein Politiker, der Meth besitzt? Ich verrate es euch, natürlich ist es wesentlich schlimmer, betrunken Auto zu fahren. Aber ratet mal, welcher von den beiden Politikern danach sein Amt behalten hat und welcher nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass dieses Video von keinen Idioten gesehen wird, welchen ich noch erklären muss, warum das betrunkene Autofahren schlimmer ist. Vor circa einem Jahr gab es ja, glaube ich, einen ähnlichen Skandal im Bundestag. Da war es, glaube ich, ein SPD-Politiker, der mit Crystal Matt erwischt wurde. Warum nehmen die Politiker alle nur Matt? Die sollten mal LSD oder Pilze nehmen. Das sind die Drogen, die politisch für Veränderung sorgen könnten. Beim Fall Volker Beck ist aber noch gar nicht mal Sicher, ob es sich dabei wirklich um Meth handelt. In den Artikeln steht immer, ja, es ist vermutlich Crystal Meth. Ich nehme an, dass die einzige Information, die an die Presse weitergetragen wurde, die war, dass es sich dabei um eine kristalline Substanz gehandelt hat. Er könnte es also genauso nur MDMA gewesen sein. Da möchte ich jetzt hier nicht zu schnell zu irgendwelchen Schlüssen gelangen. Volker Beck verteidigt sich mit dem Kommentar, dass er immer eine liberale Drogenpolitik vertreten habe. Ich finde es moralisch nicht vertretbar, einen Politiker zu verurteilen, nur weil er mal in seiner Freizeit Drogen genommen hat, solange sich sein Drogenkonsum nicht negativ bei seinen politischen Fähigkeiten äußert. Ich selbst kenne mich hier außerhalb der Drogenpolitik nur sehr wenig aus und könnte jetzt nicht beurteilen, ob der ein guter oder schlechter Politiker war. Wenn der Politiker irgendwann so verdreht, drogt ist, dass er mal einen Gesetzeswurf bringt, der besagt, dass jeder in der Öffentlichkeit Stelzen dabei haben muss, dann könnt ihr von mir aus sagen, dass er zurücktreten soll. Methamphetamin ist schon eine ziemlich gefährliche Droge. Ich habe die noch nie genommen und werde sie vermutlich auch nicht nehmen. Jedoch ist sie keineswegs so schlimm, wie manche Leute glauben, dass sie es ist. Viele Leute glauben noch immer, dass man da beim ersten Mal konsumieren süchtig wird und dass man danach ein paar Wochen Konsum schon ein total vernarbtes und ekelhaftes Gesicht hat. So ein krass körperlicher Zerfall tritt erst nach Jahren des Missbrauchs ein. Wenn ein Politiker, sagen wir, einmal im Jahr Methamphetamin konsumieren würde, würde man das nach außen nicht merken. Ich weiß nicht, wie oft der Herr Beck jetzt wirklich konsumiert hat, aber offenbar hat man das nicht gemerkt, dass er das konsumiert hat, weil sonst hätten ja alle seine Kollegen so gesagt, ah ja, der kam mir in letzter Zeit schon sehr seltsam vor, sondern sie haben alle nur gesagt, ja oh, er hat das genommen und deswegen soll er zurücktreten und deswegen ist der Rücktritt angemessen. Ich muss sagen, dass ich aus politischer Sicht schon verstehe, warum so ein Rücktritt Sinn macht, denn die meisten Wähler haben noch ein völlig falsches Bild von Drogen, da könnte er bei so einer Entlarvung tatsächlich die Unterstützung vom Volk verlieren, obwohl dies eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Metamphetamin unterscheidet sich von der Gefährlichkeit her nicht wesentlich von Alkohol, Lest dazu einfach mal ein paar Studien, falls ihr mir nicht glaubt. Wenn es richtig ist, dass Beck wegen sowas zurücktritt, müssten diese Menschen hier auch zurücktreten. Bei denen ist das Verhalten sogar noch als ein bisschen schlimmer zu bewerten, weil die das vollkommen öffentlich gemacht haben. Ich habe auch gerade noch einen Kommentar gelesen, bei dem einer so meinte, ja, nee, ich finde, das geht überhaupt nicht klar, weil ähm, Politiker müssen ja schließlich eine Vorbildfunktion haben, vor allem für die Jugendlichen. Politiker sind die allerletzten Menschen, in denen Jugendliche ein Vorbild sehen würden. Jugendliche fahren auf Stars ab, die sowieso alle Drogen nehmen. Hier sollte man sich natürlich auch die Frage stellen, was hat dem Beck mehr geschadet? Der eigentliche Drogenkonsum? oder wie die Gesellschaft auf so einen Drogenkonsum reagiert. Während es ihm gesundheitlich und geistig völlig gut zu gehen scheint, schadet das Ganze seiner Karriere ordentlich. Und Herr Beck, falls Sie nochmal dazu Stellung nehmen möchten, bei einem Publikum, das nicht allzu verurteilend werden wird, würde ich mich dazu bereit erklären, sie dazu zu interviewen. Beurteilt die Menschen nach ihrer Leistung und nicht nach dem, was sie sich einwerfen. Außerdem macht die Diät, die in der neuen Brigitte empfohlen wird. Die ist voll schwul. Das seid ihr mir hart unten durch. Abschließend möchte ich nur noch sagen, nehmt lieber keinen Math, gebt diesem Video 5 Sterne und wenn nicht, dann Open Mind habt, dann auch ein Mind 3000 abonniert diesen Kabal.